Hallo und herzlich willkommen zu ProtiCop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 41 der zweiten Staffel und sie trägt den Titel Jeden Tag. Jeden Tag ist ein Gedicht aus dem Jahre 2009 und aus der Kategorie Polizei. Ja, hallo nochmals. Dies ist meine erste Folge nach meiner Corona-Infektion. Ich bin heute den ersten Tag negativ getestet, fühle mich aber noch nicht wirklich auskuriert und gesund, also seht es mir bitte nach, wenn meine Stimme heute auch immer noch nicht zur alten Form aufläuft. Reklana. Auf meiner Internetseite www.pojikop.de könnt ihr all die bisher schon erwähnten und bekannten Dinge tun. Und ihr könnt auf der Unterseite des Podcasts auch spenden, und zwar in Form von Aufnahmezeit bei Ophonic. Viel mehr will ich diese Woche gar nicht sagen, denn dafür ist mir meine Stimme jetzt im Moment noch nicht fit genug. Und diese Woche geht es mal wieder um das Thema Polizei. Jeden Tag. Jeden Tag den Hass ertragen. Niemals über Sorgen klagen. Keiner, der sie hören will. Du wirst bezahlt, also sei still. Jeden Tag Gewalt erfahren, andere davor bewahren, zwischen den Parteien stehen, immer Recht und Ordnung sehen. Jeden Tag den Stress aushalten, Gefühle besser gleich ausschalten, für viele nur die Uniform sein, ersticken Freundschaften im Keim. Jeden Tag nach Hause gehen, wo sie dich oft auch nicht verstehen. Du opferst dich für eine Welt, die sich meist gegen dich stellt. Wie anfangs erwähnt, stammt Jeden Tag aus dem Jahre 2009. In dem Jahr hatte ich meine erst diagnostizierte Depression. Entsprechend ist der Tenor des Gedichtes so ausgefallen. Leider kann ich aber nicht sagen, dass die Gefühle, die ich damals beschrieb, übertrieben oder gar unbegründet waren. Heute bekomme ich davon zwar nicht mehr so viel ab, das liegt aber daran, dass sich meine Tätigkeit innerhalb der Polizei verändert hat. Ich habe nicht mehr so viel mit der Öffentlichkeit zu tun. Ja, ähm, da man es mir vielleicht nicht ganz so anhört, ähm, es aber trotzdem so ist, dass mich das Ganze doch immer noch sehr anstrengt und ich jetzt hier so ein bisschen schweißgebadet sitze, ähm, war es das für diese Woche dann auch schon. Ich hoffe, dass die kurze, aber doch, glaube ich, intensive Folge euch gefallen hat. Und hoffe auch, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn es heißt Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Bis zum nächsten Samstag wünsche ich euch viel Spaß, habt eine schöne Zeit, habt schöne Tage und vor allen Dingen bleibt gesund. Ciao, euer Thorsten. All uh right. -huh.